Ich bin Metal Mar Master und ich bin Adi O.I.P. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Hey. Wir haben auf uh, off uh, in Welt 1 uh, die letzten Bonuslevel geholt. Und dann auch uh, in Welt 2 bei Stop and Go Station haben wir auch noch eben schnell uh, das Bonuslevel geholt. Jetzt machen wir weiter mit Bad Mühlenstein. mehr? Ja, weil so heißt das Level tatsächlich auf Deutsch. Aha. Bonus. Soll ich habe ja, Was, Was soll's? War K, aber... Ja. Kann ich da mal zurück. Hm. Du kannst sie erledigen. Ich glaube sogar. Nee, es muss nur ein einziges Mal da. Oh. Hm. Oh. So. Das ist ein großes Hamsterrad, ne? Habe ich gesehen. Das ist ja nicht so hart. Ah, okay. Ich nehme an, ich nehme das mit, nicht daran, nicht daran. Nein, nicht lang. Nicht da rein. Nicht da rein, nicht da lang, nicht da rein. Nicht da rein. Ich kann das nicht geschieben. So. Ja. Na das ist das O. Ja, aber wir haben oh. statt K. Also haben wir nur ein OMG. Genau. Ja. Gott. Wo soll man denn da hinkommen? geht halt. Okay, so, was müssen wir buchstabieren? Mm, um. Rare. Ah. Die Macher dieses Spiels. Dann ist es irgendwie. Oh. Und sogar ein Bonusspiel machen. Oh, ja. Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Das wollte ich nicht. Er kann einfach durch. Wände. Ja. Es gibt so, so, so die eine oder andere Wand, wo man einfach so durchgehen kann. Das Spiel ist voll unnötig komplex, ey. Ja. sie Die sind gar nicht da. Fester, die kannst du gar nicht sehen. Ey. Wir müssen auch so was hier kommen, ey. Ah. Das also ist schlimmer zu navigieren als in Dark Souls. Echt so schlimm diese Tage. Ja. Weil ich auch nicht, wie ich hin muss, ey. Ah, du spielst so Dark Souls auf deinem englischen Kanal, ey. Ja. Ich glaube, ich fast durch. Ey. Das einzige Problem, was ich mit dem Schwer habe, ist, dass ich nie weiß, wo ich hin muss, ey. Ich weiß nie, wo du hin musst. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich könnte meinem die Bosse oder die Gegner oder so? Ne, ich habe nie einen Plan, wo ich hin muss. <lacht> du hast ein Orientierungsproblem. Ja. ja anstatt dessen, dass ich einfach mal die Gegner sagen, wo ich hin muss, so, äh, du musst jetzt da und da hin. Nein. Ey. Finde es selbst raus aus. Das ist echt so. Also eine blöde Schlange, die mir sagte, hey, gehen mal die die Leute töten. Ich, ich, ich habe gedacht, ja, okay, guck mal nach. ich mache der Katze. Ich habe wahrscheinlich wieder verschlafen, wo ich hin muss sagt mir einfach nur okay und töte die leute aber wo die keine sind Angst. keine ahnung genau geil ja, warum ist zurück weil ich irgendwie den eindruck habe dass wir wäre was, was wir sehen haben und zwar also wir müssen diese fetten kollegen weg weil ich kann sie nämlich nicht besiegen nur du kannst sie besiegen weil ich so groß bin, so stark bin. so schlank, <lacht> Ich wusste, dass das kommt, wir müssen ganz auch Fässer wieder abstellen. wusstest du das nicht? Nee. Nee? Zeig ich gleich mal wie. Au! au, haben mich mit Moms geschlagen erschlagen. Mann, tu was dagegen? Ja, am Anfang. Ja, weil wir keinen Checkpoint hatten. Boah, was auch. Da sammeln wir nur die Bonuslevel ein. Achso. So, ob soll noch mal einmal töten ja das das hast du gebraucht ne so, rechts Kau, ja rechts war ja rechts <lacht> <lacht> da. da ist das O. Cool. Oh, Leul. Was ist da damit hier passiert? Kann ich nicht da oben gehen. So dahin, ne? oh. ja. hier kommt es dahin. Komm, Buchstaben wir noch mal. er A Rare. Aha. Hey Rare. Bestes, bestes Entwicklerteam. Ja, bekannt von Konkar's Bad Family. <lacht> ja. Oder benjo kazui Nein. Das ist sehr viel erfolgreich. Jetzt mit betrunkenen Eichhörnchen. Ich weiß, wo es da geht. Hm. Da ist es. Das bringt zwei extra Leben. Man, haben wir viel Leben. Das bedeutet sozusagen, grün ist besser als rot und blau ist besser als grün. Mehr gibt es keine blauen Ballons. Doch, es gibt blaue Ballons. Junge, ich habe dieses Spiel schon sehr oft durchgespielt. Ich auch. Du hast es noch gar nicht gespielt. Ja, let's play's. Das zählt aber nicht. Wieso, warum ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern? Ich weiß, wer der finale Boss ist. Wer ja, denn? Ein Ja. Das weiß ich auch. Minecraft spielen. Ja, das ist jetzt wieder groß am kopf irgendwie auf YouTube. Ja? Keine Ahnung. Irgendwie jeder große YouTuber spielt irgendwie wieder Minecraft. Das also irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich habe ich mich schon sehr lange aus dem Minecraft-Scene zurückgezogen. Das für mich einfach langweilig wurde. Ja. ja. haben sich irgendwie Leute irgendwie vorhin mal darüber lustig gemacht für Leute, die Minecraft spielen und jetzt spielen sie alle selber irgendwie. Ja. Verstehe, irgendwie okay, wir haben es geschafft. Wir müssen Fortnite spielen. <lacht> ich spiele kein Fortnite, das ist der größte Müll aller Zeiten. Warte. Äh, Nicky's Nuts! Hast du gewusst, dass es ein Monopoly von Fortnite gibt? Ne, ja doch. Du darfst. Okay. Kann ich auf ihn drauf? Und <lacht> <lacht> Du musst auf ihn drauf springen. Nachdem er seine Nüsse gespuckt hat. <lacht> Nüsse. Er hat seine Nüsse nach uns gespuckt. Wie kann das machen? Hey. Ach, das war eine zweite Welt, dann, ne? Ja, das war's. Alles klar. Ich hab gern geholfen. Ja, ich war, ich war sehr froh, dass du da warst und dann direkt gestorben bist. Dann gehen wir direkt in Welt 3 das Traubental. Ja, Für so eine Riesenbanane. Ey. Mhm. Äh, Vulture culture. Feier lange, du so eine Banane essen muss, ich. die wird doch schlecht, bevor du irgendwie fertig gegessen hast. verschwendung. Das, das sind zwei Affen, die schaffen dann locker. Das lohnt sich das doch überhaupt nicht? Ka Außerdem, die haben unsere Bananen klauen müssen wir zurückholen. Ey. Wir stellen ein Monopol über Bananen. Ja. Keine andere Rasse darf das... Okay, so essen. Jetzt müssen wir noch... Was buchstabieren wir denn da? Ongo. <lacht> Ongo sind... <lacht> Ongo sind fünf Buchstaben. <lacht> und war äh. Kong. Mm, mm, mm, mm, mm. Und die sterben von nur so... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Man, <lacht> Mann, die okay, hast du nichts zu tun, oder was? Nee. <lacht> Alter, Dieser Verdanker und dieser fucking Mini-Necki, hey. Nein! Wart? Scheiße! Ich bin runtergefallen. Du bedarfst. Okay. da muss ich jetzt auf also was noch mal holen. Ja, mag's lieber noch mal. Äh, wo war denn jetzt? Wo die drei Bananen sind, muss ja etwas weitergehen. Boah! Wurde von einem Bus getroffen. Mhm. Ah, Klar, ich glaube das Spiel ist nicht so für mich, <lacht> Warte, der zweite Teil wird besser, weil da. Da kann ich nämlich einen Charakter geben, dem, hm. Eben der, der einen sehr großen Vorteil hat. Ja. Ach, sollen wir uns erstmal noch ein paar extra leben holen? Ja. Wir haben ja noch 40 oder irgendwie so was, 49. <lacht> oder da, da ist ein Lieblingsvogelstrauß. Neue Adidas-Commercial. Adidas-Commercial! CM von das mit Tom an. Ja. Powered by Adidas. Adidas Power! Wenn selbst dieses Tier so gut aussieht in diesem Schuh, dann tust du das Adidas. <lacht> Come in and find out. <lacht> <lacht> ich weiß. Das ist eine Werbung, eine Werbung darüber, machen. Eine Werbung darüber die würden diese so von der Vertrag nehmen. Alter. Ja da rechts die Doppel Dinger, ich habe ja noch genug Zeit, ey, das war gar nicht wahr. Die 9, 8, 7, 6, 5, wie geht, dann noch schneller 2 1. Wir kriegen noch mal geiles sieben Leben dazu. Ich glaube, wir sind versorgt, so wird das Spiel. <lacht> ja. Wir sind versorgt. Ja, irgendwie schon. Guck dir doch mal an, ey, das ist krass. Hey. <lacht> hey. Haha! So, überleben! Überleben ist ja ein, das eine da. Das ist wahre. CDs. genau wo genau weg von meinen Bananen ha, geschafft. Ja. Ah. Freude, auch nicht. Ja, das war so einer. Ja, ich hätte es gerne mal meinen Partner wieder. Oh Aber Ich bin sowieso keine große und von der Lust kaputt gao. Ah, ah, der hat eine Kokosnuss auf den Kopf bekommen. Oh <lacht> der hat eine Kokosnuss auf den Kopf gekriegt. Das ist O. Aber wir sind jetzt erst beim O. Ja. Nimm das ihr Mini Neckies. Ich habe gerade zwei Geier erschlagen. Was? Das ist cool, das tierquillerei Was wird die Peter dazu sagen? Ach, sind doch Affen, die die töten. Das ja genau. Ist ein normaler Zyklus des Lebens, auf des Lebens. Ja, sind weißkreise. <lacht> <lacht> <lacht> Glaube ich. Meinst du? Das ist n. Nein. gibt es gibt's nicht, ey? Ich hab da rechts gedrückt, Mann. Was soll das denn? Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Klassiker. Das ist doch ein Klassiker. Ich habe überhaupt nicht klar mit dem Spiel. Ey. Ich schmeiß dich ganz einfach weg. Und jetzt schmeiße ich dich weg, weg. geschrumpft. Gut. Ah. Ah, doch noch. Ja, auf. Jetzt fliegt mich in den Zinger rein, okay? He. <lacht> <Ja. lacht> wir das Mose noch mal aufmachen. Ah. Warte mal. Da, da es doch an der Wand, aber wir brauchen fast. Ach so, boah. Mann, nicht, nicht in das Fass reinspringen. Nee. Was Springen muss, muss von da oben darauf springen. Also weiß, dass ich mich erinnere an was was vor zwei Minuten passiert ist. Ich hoffe mal, weil sonst ist das ein kurzer das ist ja echt eine große Herausforderung. noch mal einfach beben, ne? ja, einfach B <lacht> Das <lacht> kannst du, dann kann ich sehr gut. Warum? Ich bin ich sehr stolz auf dich. Oh Gott. Oh, was? Oh, und das, ist halt Excel, das ist klar. <lacht> okay, Vulture oh. Kultur haben wir geschafft. Uh, Top Town. Da -da -da -da -da -da -da. Also ja, tut man Secret gut verstecken. Ist noch ja. oh. G. G. Yeah. Also haben wir noch nicht genügend extra Leben haben. Ja. Haben um, also ja, wir alle brauchen ganz sicher. <lacht> genau. Ja, ja. Das war ja gerade nur ein Bonusspiel gewesen. Warum nicht? Nix ja, und du Hund? Checkpoint. Recht. Ja, stimmt sogar. Jetzt ah. kann ah. ich eine Banane, aber so egal. <lacht> also, wie immer. Von oben irgendwo runtergeschossen kommen. 10.000 Kilo. Ah. Oh, Ey! Nee. So, äh. War toll, <lacht> ey, was soll das? Ne? Ich mag das Spiel nicht. Ne? Da verarscht mich die ganze Zeit. Ich sich einfach gemobbt. wird sich gemobbt von dem Spiel. Ey, ich komme in den Bosskampf rein mit Dreck getroffen. Ey. das ist ein Latt. Ja, gut, ähm. <lacht> wir uns noch ein <lacht> Im zweiten Teil wird es echt besser. Ich verspreche nicht, dir. Aber ja, das ist gar nicht mehr dein. Aber ich will Bananen haben. Bananen. Mmh. Fuck. Okay. Da müssen wir Bonus Bonuslevel überhaupt noch machen. Ich glaube nicht. Machst du, auch mal. du machst es aber. Allein der Bonus. Mh, äh, allein der Bananen. Ah, gemacht Bonk. kommt er ja wieder wie metroid runtergeschossen okay. Oh. okay du erhältst eine weitere chance dieser spiel ist doch nicht ganz so gemein zu dir Was soll das? du bist zu so langsam <lacht> Ich <lacht> glaube, du fühlst dich von dem Spiel echt gemobbt. Okay, so. Ja, oh, danke. Das ist geschafft. Mein groß. Gott, ey. Okay. Äh, warte mal, hier bin ich gestorben. Ne? Ja, hier bist du gestorben. Hey! Direkt. Okay. Ah, oh, das war <lacht> einmal. Ey, aber es war nicht schlecht. Du bist sehr weit gekommen, ey. Oh. Ah, au. Boah, ich schau wieder. Oh. Okay, nein, nein. Ich, ich denk nicht drin, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Also ja, da mit Absicht gemacht? Nein, habe ich nicht. Würde ich niemals tun. Oh, sagt, sie, sagt es in die, in die Kommentare. Das ist sowas, würde ich niemals tun. So hier ein genau, Machen müssen. So. Bananen sind wichtig. Ä äh, <lacht> Geklappt, ne? jetzt muss ich das hier alles machen, ey. Ja, hat du hast es schon. Ich will es aber nicht schaffen? Du sollst es schaffen. Ich habe vorhin nur ein bisschen was Steuern als alles. Das hat ist ja klar. <lacht> <lacht> <lacht> Boah! <lacht> <lacht> ich habe ein Level geschafft. Eins, sie hat da oben rechts Das ist auch geschafft. Der Level, ne? ich weiß, ja, wenigstens. Eins, es könnte vielleicht noch ein zweites werden. Waren glaube ich schon zwei, aber dann haben wir die Level noch mal neu gemacht und dann hast du es halt geschafft, und dann habe ich halt verloren. <lacht> oh. Ich die Bühne du die Bühne, du treffen, ne? ja. den Zinger treffen? Ja, tot den Zingern. you can do it Oh, verarschst mich. ich verarschst. Ich kann das sagen. Na na na. Na na na. Geht das aber nicht, du kleiner Drecksack. Ja. So geht das. Na, wie sagt man? Arschloch. Ufa. Ufa keine Luft oh mein Gott, hier sind keine Löcher ich keine Luft oh, der war knapp was ist, das war das ist ein viel mies platzierter bonus level echt ja Muss wir sagen die tun ja voll voll äh, mies verplatzieren ne? ja. Ja. Und da kommen wir in Tag und davon durch, nach Hause. Oh machen mal, so wir unsere Banane geklaut. Ich habe einen Muck auf so. Hey, kommen in der Midlife Crisis. So, oh. hey, scheiße, wir müssen das Leben nur mal wiederholen. Wieso? Weil wir ein Bonus level verpasst haben. Oh, ich habe gerade ein zweites Ding da bekommen. Oh. Okay, hey, mach weiter. Tempel Tempest. Okay. Der Bümpel Tempel. Okay. Du kommst nicht hoch. Du kommst nicht hoch. Das äh? Jetzt solltest du laufen. Ah. Lauf! Mann, ja, die ist klar. Lauf, Forest, lauf! Na. No. Lauf nochmal, Forrest. Aber da bleibt noch einmal so eine Sekunde stehen. What? Was? Was <lacht> ist das? Alter? Zu früh. Ich war Kopf dagegen, aber... Und dann falle runter. M oh Gott. Nein. No. Nein. No. <lacht> Was hat denn? Er ja, war rutschig der seil Hat jemand mal eingeölt. Er ja, will mich eigentlich verarschen. Ich will ja Ich will oh, doch gerade da hinten Ich glaube, wir müssen ein bisschen verarscht vor dem Spiel. Wut. ist ein Checkpoints. So also kaputt. Das habe ich sie kaputt gemacht. Hm. Ja, so so kann mal ein Secret <lacht> Ja. Oh. Aber ja, auch der sticht mich im Hintern. Nom, nom nom nom nom Der nom dich jetzt einfach von hinten, ey. Leben, ey. Jetzt nicht. Ah. Ja, Und die Konkurrenz von der so. Doch, ja. sie ist das so? Ja. wie schnell die Zeit hier runter Ja. Vier vier vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, neun, drei, uh, Nein! 4, <lacht> Ja. Oh, da oder muss so runterfallen, hast du gut aufgepasst? Das ist das n. Mm. Mm. N steht für endlich haben wir mal Spaß. <lacht> da habe ich noch nie verstanden. Ich auch nicht. Eine ganze Generation von Kindern schreibt jetzt endlich mit enden. Ja. Danke, Sportsvogel. Ja, ne? Ich hoffe, er ist jetzt glücklich. Shit. Oh, okay. du ist sogar echt runtergefallen. Okay. Komm, schaff mal noch, Level. Mal wir mal neuen Pferd, muss ich jetzt noch mal push, machen. Äh, ich glaube nicht. Alle, da war ja, Oh Gott. Lauf, Forest, lauf. Ist einfach durch, ja, ich mal <lacht> <lacht> Was? Was war dann abschließend um das zu bekommen. Na, ja, egal, wir sind getroffen. Ja, jetzt hat jetzt überhaupt Sehr erzählt, muss die nur besuchen. Okay. Das war jetzt knapp. Ey. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir schon und du fällst es runter. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Wir haben 28. Alter. Ich glaube, du wird es mal sein, dass ich, den, dass ich den Level mal abstieße. Ja. Äh, ja, nass, ne? Ja. Bitte. Oh, was? Nein. Halt, halt, halt. Halt, halt, halt. Ihr habt mich verdrückt. Das wollte ich nicht. Geht weg, ihr wahnsinnigen Bieber in euren Hamsterrädern. aus wie Hamsterräder, sind aus wie so Dinger die so Dampffalzen vor sich haben, Dinger. Das sind Hamsterräder, für mich sind das Hamsterräder. Das sind antike Hamsterräder. Ja, ja, ja Hamsterräder gab es schon in der Antike. Hier bei den Griechen. Ja. Ich, wusste es, ja. Ja. ich wusste, dass wir was verpasst haben. Oh ja, egal. Aber wir speichern das mal und dann werden wir aufs Kühl natürlich noch eben die Bonus-Level holen. Und dann geht es im nächsten Part weiter. Ja. ein Herzchen auf dich geschossen. Ja, da macht man Nice. Gut. Sehr gut, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bye-bye.